Ding, <laughs> in the Loban ding, ding, ding, ich habe euch ja schon in einigen anderen Videos erzählt, dass ich auf der offenen Szene mal verkauft habe, zeitlang in München. Aber ja. nicht lange, nur kurze Zeit. Der Grund ist der ähm, Erfolgsdruck, der da herrscht für einen selber. Der ist enorm. Du musst ja, wenn du dir ein, sagen mal fünf Gramm Schore auf Kommission holst, Angenommen du musst für diese 5 Gramm 600 Euro zahlen, und streckst du die auf, erst einmal nimmst du dir ein Gramm raus, steckst es wieder auf, dass wieder 5 sind und dann streckst es noch ein bisschen mehr auf, dass du dann noch ein bisschen Geld hast. So. Jetzt musst du das aber verkaufen und zwar bis zu dem Zeitpunkt wo der andere sein Geld haben will und du die nächsten 5 Gramm kriegen würdest. Das heißt, du kannst sie nicht abschießen und dann einfach mal träumen, sondern du musst es erst verscheuern. Du nimmst also gerade mal so wenig, dass du keinen Affen mehr hast und dann ziehst du los und verkaufst. Und sobald du den letzten Euro hast, dass du deine Kohle zusammen hast, dann kannst du erst konsumieren. Und dieser Erfolgsdruck in einer Geschäftsumgebung, wo es keine Regeln gibt, hey, da, da geht es natürlich drunter und drüber. Und die Leute werden rücksichtslos, die werden hinterfotzig, die ziehen jeden ab, den sie abziehen können, wenn es immer anders geht. Spätestens am letzten Tag, wo keine Kohle mehr da ist und sie zahlen müssten, müssen sie losgehen und Leute abziehen, damit sie überhaupt erst mal einen Affen wegkriegen und dann nochmal losgehen abziehen, um die Schulden zahlen zu können. Das ist ein harter, harter, harter Tag. Das sind so eine ähm, Tagesabläufe. Da kommst du ganz schnell rein, dass das so ein, so ein normaler Ablauf ist, wie morgens putzen oder, weiß ich nicht, frühstücken, Kaffee trinken, in die Arbeit gehen. Ja, ganz genau so ein normaler Rhythmus ist das dann, bloß dass du halt nicht in die Arbeit gehst, sondern auf die Szene gehst. Und ich schwöre dir, wer da schon mal war, der sich damit schon mal auseinandersetzen hat müssen, der wird unweigerlich Assoziationen zu, zu ähm, Zombiefilmen kriegen. Ja. Wenn die Menschen dort, in diesen Zombie-Filmen, sind ja auch immer auf sich gestellt, es gibt keine Gesetze mehr, keine Regeln mehr, der Stärkere gewinnt etc. pp. Und so ähnlich ist es da halt auch. Ja. Am Anfang sind die Leute noch skrupelvoll und, und, und würden auch nicht bescheißen und gar nichts, aber früher oder später werden sie skrupellos und zocken alles und jeden ab. Da wird nicht mehr darüber nachgedacht, ob die Person dir gegenüber, ob du die kennst und äh, Weiß ich nicht, was du schon mal erlebt hast mit der es ist einfach nur Geld, also Personengeld, mehr nicht. Es wird richtig äh, niedere Instinkte, es wird ganz schlimm, es geht ganz, ganz, ganz böse in die Scheiße rein hey, und man wird dann richtig äh, hemmungslos und dann klaut man auch und man hat das alles gar nicht nötig, wenn man es aufhören würde. Es ist tatsächlich so, man möchte einfach bloß und nicht aufhören. Die Droge ist noch so geil und das ist noch so ein schönes Gefühl. Das will man einfach noch nicht so wahr haben, dass man halt so richtig Junkie ist, ein richtiger Junkie ist. Ja, aber dann, wenn man dann irgendwann doch mal auf den Trichter kommt zu so entgiften. Das ist dann meistens auch so eine Depri-Zeit, da kommt man richtig schlecht drauf, he. richtig depressiv und, und kacke geht's einem he. und man will nichts mehr wissen von der Welt und am liebsten sterben. Und wenn man aber dann durch ist durch die drei Tage, länger ist es ja nicht, wenn man Heroin, ja. dann geht's einem wieder besser, es geht bergauf, man hat wieder Kraft, man hat Energie, man kann wieder richtig essen, das Essen bleibt drin und äh, es wird auch wieder verarbeitet vom Körper her und man hat wieder Zukunftsvisionen. Leider ist es aber wie immer auf und ab ja, von gefühle und das ist dann halt etwas, was man nicht mehr kennt, das Auf und Ab. Weil man ist ja so Eisstein gewesen, so eiskalt und, und das war einmal alles egal. Und, Plötzlich ist einem nicht nah, das egal und die ganzen Probleme, und dann fällt einem ein, wie man alles beschissen hat, und dann, boah, das übermannt einen dann so richtig moralisch, weißt du schon, und dann ist das so eine fette Welle, genauso wie die Glückswelle. Das ist aber dann so eine moralische Welle, und dann kann es schon passieren, dass du da die Augen rausholst, weil du erkennst, was du für ein Arschloch warst, was du alles gemacht hast. Weißt du? Du willst sowas nicht. Da musst du halt äh, rechtzeitig die Hure kriegen, bevor du mal jemanden anders abziehst. Schau mal, ich habe gleich von vornherein, wo ich drauf kommen bin, den Kontakt abgebrochen zu jedem, der nicht drauf ist und zu meiner Familie erstmal, eine Zeit lang. Immer dann, wenn ich clean war, habe ich mich wieder sehen lassen, aber nur dann in die Clean-Phase. Ich wollte nicht, dass die Leute das sehen, wie, die, wie ich bin, wenn ich drauf bin. Wie ich da ausschaue, wie, ja, wie scheiße das mir geht. Oder wie gut es mir geht, wenn ich mal was habe. Ja. Und die Sprüche, was ich dann ablasse und so Zeug Und, und was für ein Spinner, dass ich dann eigentlich da bin. Das wollte ich nicht. Und schon, eins wollte ich auf gar keinen Fall. Das Vertrauen missbrauchen. Ich wollte niemanden bestehlen, den ich kenne. Auf gar keinen Fall wollte ich meine Eltern beklauen, meine Mutter oder meine Geschwister. Und meine Freunde auch nicht. Das war für mich Tabu. Ja. Ich weiß noch, ich habe einen Jan getroffen in der, S-, der U-Bahn, Richtung mal gefahren, von München Hauptbahnhof aus, und der Fraunhofer Höhe. Da musste ich wieder aussteigen, weil da mein Dealer gewohnt hat. Chris, falls du das siehst, gell? Peace. Alter, du hast das geilste Zeug von allen gehabt. Ja, und dann bin ich halt, der äh, Fraunhofer wollte ich aussteigen und der äh, Jan am Sendlinger Tor fangen da volles Weinen an. Ja, und dann frage ich wieso? Und dann sagt er, ja, weil du, du schaust aus wie der Tod, Alter, du schaust aus wie der Tod. Und da musste ich halt aussteigen und das hat mich ganz schön mitgenommen, weil ja, ich sah aus wie der Tod. Diese eiskalten Augen, wie man da kriegt, ja. dieses berechnende äh, im Blick. Und dann dieses äh, ja, abgemagerte, nur noch Haut und Knochen. Das hat man aber zum Nachdenken angeregt. Also ich habe dann schon auch ein bisschen, ich bin ja kein Stein. Ne? Obwohl das Heroin ja das dazu einen befähigt, einfach Gefühle abzuschalten, bin ich halt kein Stein. Ich habe auch meinen mein Lila damals nicht beschissen, obwohl ich die Chance gehabt hätte, ihm sein Heroin zu klauen oder was reinzustrecken, mir was rauszunehmen, habe ich es nicht gemacht, sondern bin affig zu ihm gefahren, habe sein Zeug geholt und habe es ihm gebracht, weil er in der Arbeit war. Ja, Im Stachus hat er bei Teppich Kiebeck gearbeitet und gewohnt hat, aber ganz woanders und ich musste da erst einmal hinfahren und es holen und dann zu ihm wieder bringen, damit er mir was verkaufen kann, damit ich meinen Affen wegkriege und noch was so dazukriege. Der Chris war lange, lange, lange Zeit vor mir schon drauf, hat es ein paar Mal probiert, aber auch da nicht geschafft gehabt. Und dann bin ich drauf gewesen und dann haben wir uns ab und zu mal zufällig getroffen am Hauptbahnhof, wo wir gerade beide Therapie gemacht gehabt haben. Und kurz danach haben wir uns wieder drauf was wir wieder drauf waren. Ja, aber... Ich hoffe, ich wünsche es mir wirklich für ihn, dass es geschafft wird, weil er ist ein richtig netter Kerl auch gewesen. Und er kann natürlich auch Arsch sein mit Sicherheit, aber er war bis zum letzten Zeitpunkt, wo ich mit ihm was zu tun hatte, äh, zu mir total ehrlich. Er hat mir nicht über, über das Ohr gehangen. Ich habe 300 Mark gezahlt für einen Gramm und als ich aus dem Knast kam, hat 5 Gramm 250 Mark gekostet. Aber das war auch dementsprechend scheiße und aufgestreckt und alles. Am Ende war es genauso teuer wie das andere, nur hast du einen Haufen Müll mitkaufen müssen. Und das Blöde ist, du kannst es nicht auseinander dividieren. Du hast halt den Müll und kannst es nicht rausnehmen. Ja. Es ist bei jedem so, jeder würde lieber das reinere Zeug haben und lieber mehr zahlen, als diesen verschnittenen Rotz und dann einen Haufen weiß ich nicht was mit, mit reinbadern müssen. Plus damit mal weniger Zeit, man weniger zahlt, dann zahlt ja trotzdem genauso viel, also das äh, geht man nicht in den Kopf rein, gell? Ja Leute, ja. das war's ja heute.